Guten Abend, Bärbel T. vielen Dank. Schüler verklagt Schule wegen Empfehlung, Maske zu tragen und bekommt Recht. Und dann hat sie mir News for Teachers den Link dazu gegeben und da gucken wir jetzt mal drauf. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, deswegen mache ich wieder den grünen Rahmen drum. <lacht> also News for Teachers, das ist schon ein sehr angesehenes Bildungsmagazin unter der Lehrerschaft. Gucken wir uns das kurz an. Schüler verklagt und so weiter und so fort. Und ähm, bevor ich euch das jetzt hier alles, ich werde es verlinken, ähm, vorlese, gehe ich nämlich gleich mal und das habe ich dann gemacht. Hier wurde nämlich der Beschluss des Gerichtes mit diesem Kürzel äh, angeführt und wenn man darauf, äh, wenn man das praktisch dieses Kürzel dann bei Google eingibt, findet man zwar erst was anderes, aber das ist nicht das Problem. Ähm, ich habe mich dann gleich auf die offizielle Seite, also von hessen.de gestürzt, weil man könnte es auch unter der Jura.org oder sonst wo finden. Also kein Problem. Jetzt gucken wir uns das ganze Urteil an, in der Kurzform so, und dann gehe ich auf das Urteil nämlich nochmal ein. Keine Befugnis und so weiter und so fort. Keine Befugnis einer Schule. Also die sind nicht befugt. Zum Ausspruch einer, und jetzt kommt es, dringenden Empfehlung das Gericht geht nämlich auf dieses Wort dringende Empfehlung ein. Äh, man versucht sich im Allgemeinen so ein bisschen dahinter zu verstecken, indem man sagt, äh, ich empfehle dir dies und das, du musst es aber nicht. Aber wenn ich das dringend mache und das ist das, was das Gericht beanstandet hat. Ähm, wenn man jetzt hier weiter runter guckt, dann sieht man diesen ganzen Text, der ist jetzt recht klein und ich kann den auch hier drin nur immer teilweise an. Streichen durch entsprechendes Markieren. Aber dann verschwindet die andere Markierung. Also, wenn ich zum Beispiel das Wort hier markiere, aber dann das, dann ist Festlegen wieder weg und so weiter. Und deswegen gibt es hier einen Download und den Download, den habe ich genutzt und jetzt konnte ich nach Herzenslust hier entsprechend drin rumfuhrwerken. Das der Bericht ist vom 2.9., kriegt man ja kaum mit. Verwaltungsgericht Wiesbaden, keine Befugnis einer Schule zum Ausspruch einer dringenden Empfehlung zum Tragen eines mund nasen im Unterricht. In einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, der Hauptstadt von Hessen, wandte sich ein Schüler gegen die von seiner Schule ausgesprochene dringende Empfehlung zum Tragen eines mund nasen auch im Unterricht. Er wandte sich außerdem, also in diesem Eilverfahren, Eilverfahren ist so eine Art, naja, nicht ganz vorweggenommenes Urteil, wenn es eiliges Beispiel ich bin Händler und habe äh, Gemüse gekauft und irgendjemand hat mir versucht, äh, den Verkauf zu verbieten, dann kann ich schnell vor Gericht ziehen und zwar wirklich sehr eilig und kann sagen, Leute, mein ganzes Gemüse vergammelt sonst hier, lasst es mich bitte verkaufen, weil der, der es mir verbieten wollte, der hat nicht recht gehandelt. Dann guckt das Verwaltungs, das Gericht überhaupt und sagt, ja, im Wesentlichen hat er recht, das werden wir zwar alles noch genau entscheiden müssen, aber jetzt geben wir ihm erstmal recht, damit er sein Gemüse los wird. Gut, also das war jetzt ganz grob. Jeder, jeder Anwalt wird das natürlich besser sagen, aber das ganz grob dazu. Man muss in diesem Eilverfahren allerdings auch die Eilbedürftigkeit darlegen. Und eilig ist es zum Beispiel im Fall des Gemüsehändlers. Eilig ist es aber nicht, wenn ich sage, ich will mir in zwei Jahren ein Grundstück kaufen und das hat mir heute die Stadt verboten. Ja, dann ist es nicht so eilig, dass das Gericht dann noch nachts aus dem Bett geklingelt wird und sagt, naja, dann... Ach, ne? Also, das war jetzt ganz übertrieben. Gut, also. Er wandte sich außerdem in diesem Eilverfahren gegen die in dem schulischen Hygieneplan enthaltene Empfehlung zur Installation der Corona Warn App, äh, Warn -App hm, und gegen die Dokumentations- und Meldepflicht für externe Besucher. Gucken wir uns das jetzt mal im Einzelnen an. Und jetzt sagt also, die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden gab diesem Eilantrag durch Beschluss vom 24.8. insoweit statt, als der Schüler die Feststellung der Unzulässigkeit, der durch die von ihm besuchten Schule ausgesprochenen dringenden Empfehlung zum Tragen eines Mundnadenschutzes auch im Unterricht begehrt hat. Im Übrigen lehnte die 6. Kammer den Eilantrag ab. Ich komme dann ausführlich dazu, also nochmal, er sagt einerseits, ich will keine Maske aufsetzen und außerdem will ich diese blöde <lacht> Warn-App nicht installieren müssen und außerdem bin ich dagegen, wenn jemand hier von außen reinkommt, mal die Schule besuchen will, dann äh, muss er sich extra eintragen. Da sagt also das Verwaltungsgericht, okay, was die, die Maske angeht, da äh, fällen wir ein vorläufig. Das ist kein echtes Urteil, da gibt es einen Beschluss jetzt. Und was den Rest angeht, nee, das machen wir nicht. Warum, sage ich gleich. Zwar sei die Schule aufgrund der Regelung zum Infektionsschutzgesetz verpflichtet, einen eigenen Hygieneplan aufzustellen. Gut. Und darin innerschulische Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festzulegen. Jetzt kommt es. Für die dringende Empfehlung zum Tragen gäbe es allerdings keine Rechtsgrundlage. Jetzt wird es erklärt. Die dringende Empfehlung der Schule gehe hier über eine einfache Bitte. Ne, Empfehlung ist ja eine Bitte. Über eine einfache Bitte oder Empfehlung hinaus. Denn es würde eine Form von Zwang ausgeübt, die dazu führe, dass im Falle einer Abweichung mit Sanktionen oder gar diskriminierendem Verhalten durch den Lehrkörper mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist. Äh, nebenbei, diskriminieren heißt nur unterscheiden, ne? Auch in der Mathematik gibt es eine Diskriminante, die unterscheidet etwas. Also, naja, diskriminieren heißt jetzt nicht, dass der gleich zum... Aber er wird jedenfalls von den anderen unterschieden und damit anders behandelt werden. Das fürchtet das Gericht. Jetzt kommt ein schöner Satz. Die Schule habe insbesondere missachtet, dass nach der aktuellen Verordnung nach der aktuellen Verordnung ein mund im Unterricht gerade nicht zwingend zu tragen sei. Den Rest könnt ihr euch selber durchlesen. Ihr habt ja dann die Links und da könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Der einzelnen Schule stünde die Kompetenz zur Abweichung hiervon nicht zu. Also, wenn sich einer da ganz groß aufschwingt und praktisch alles noch gefährlicher macht, als es ist, dann hatte diese Kompetenz nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder einigen Leuten Mut gemacht habe. Nicht, ihr könnt dieses Schreiben hier, das könnt ihr euch runterladen, ausdrucken und dann jedem Direktor mit hinschicken, das könnt ihr machen. Aber ihr könnt auch einfach mal sagen, nein, gucken Sie bitte im Gesetz nach. Ich mache das zum Beispiel immer so. Wenn ich allerdings weiß, dass es im Gesetz so steht. Jetzt noch zu der Einschränkung, soweit sich der Schüler gegen eine vermeintlich verpflichtende Installation der Corona-App durch alle Schülerinnen und Schüler gewandt habe, sei der Antrag bereits deshalb abzulehnen, weil es sich, jetzt kommt wieder was Schönes, im Hygieneplan lediglich um eine Empfehlung und nicht um eine Verpflichtung handele. Das heißt also, da hat der Herr Direktor das wahrscheinlich nicht so dringend empfohlen, dass es wie ein Zwang aussieht, sondern es ist lediglich eine Empfehlung. Und jetzt kommt mal der Rückschluss. Ja, wenn es eine Empfehlung ist und man sagt, du, ich empfehle dir das und das zu machen, dann sagt man, na jo, hast du mir empfohlen, hab's zur Kenntnis genommen, ich mach's nicht. Geht euch endlich ein Licht auf, ihr, die ihr neu seid und noch nicht wisst, dass man sich auch gegen dummes Zeug wehren kann. Hinsichtlich der Dokumentations- und Meldepflicht für externe Besucher war der Antrag nach Auffassung der Kammer bereits deshalb abzulehnen, weil der Schüler durch diese Regelung ersichtlich nicht mit äh, in eigenen Rechten betroffen sein konnte. Klar, äh, der Schüler ist ja kein externer Besucher, also hat er in diesem Fall auch keinen Grund, sich stellvertretend dafür einzusetzen. Gegen den Beschluss können, binnen zwei Wochen Beschwerde erheben und so weiter und so fort. Selber lesen macht schlau. So. Und jetzt kommt das Schöne, gleich im Anhang hat das Gericht noch die zweite Verordnung, äh, Paragraf 3 der zweiten Verordnung zur Bekämpfung und so weiter mit angehängt. Und jetzt wieder lesen wir wieder den Gesetzestext, der ist ja gar nicht so schlimm. In Schulen und sonstigen ist mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassen- oder Kursverband eine Mund-Nasen-Schutzbedeckung zu tragen. Die Pflicht, ne, ist zu tragen, heißt es eine Pflicht, die Pflicht nach diesem Satz 1, das ist der Satz 1, die Pflicht kann durch Entscheidung des Schulleiters ganz oder teilweise ausgesetzt werden, kann ausgesetzt werden, muss nicht. Bedeutet aber im Umkehrschluss, wie sagt man so schön im Volksmund, wenn der Schulleiter Eier hat, dann sagt er, wisst ihr was, alles Quatsch. Das war nämlich der Schulleiter dieser Schule hier, an der meine Frau unterrichtet. Der hatte eben dieses entsprechende Gewicht und hat gesagt, ne, ich fälle die Entscheidung, natürlich mit Anhörung und so weiter, ich fälle die Entscheidung, wir tragen hier keine. Hm? Also, nochmal, in Schulen und so weiter ist mit Ausnahme des Präsenzunterrichts eine Maske zu tragen. Diese Pflicht, also die Gesamtpflicht, also auch nicht auf dem Gang oder auf Toilette oder sonst wo, die Gesamtpflicht, die kann ausgesetzt werden. Wenn der Schulleiter sagt, n -n. ja, und dann kommt hier noch ergänzendes Zeug, könnt ihr euch alles durchlesen. Liebe Leute, ich hoffe, etwas weiteres dazu beigetragen zu haben, dass ihr euch sicherer fühlt und auch etwas macht. Wir machen schon sehr viel, und es hat sehr viel geholfen. Ich merke es ja immer dann, wenn nach zwei, drei Tagen, und vielen Dank nochmal an alle Tippgeber, wenn nach zwei, drei Tagen dann andere Kanäle, Nachrichten, äh, Organisationen und so weiter, Dinge berichten, berichten jo, wo wir eigentlich schon für eher sind. Ne? <lacht> kann man stolz drauf sein. Also ich hoffe, ihr seid auch stolz drauf. Und ich hoffe, es ist keiner traurig, wenn ich nicht jeden immer wieder benannt habe, dann manchmal kriege ich die Tipps gleich hintereinander weg, weil es so spannend ist. Gut, also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ihr wisst ja, jetzt kommt für alle die Neuen, und das wird immer wieder gern genommen, denn wir kriegen jetzt wieder neue. Für alle die Neuen kommt hier der Link, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, weil das ja immer ein Ding ist, die Leute gehen mit dem Handy rein. Und hier kommt das Video für die Neuen auch. Da kann man dann draufklicken und darunter kann man kommentieren. Hier in diesem Video nicht. Also beste Wünsche und ich glaube, ihr seid jetzt auch ein bisschen sicherer geworden. Schlaft schön, gute Nacht und macht was, aber macht's gut. Tschüss.